Schaltet ein und findet raus, ob ich Gentoo installieren kann. Das in den nächsten Mikroepisoden von GNU Funst. Nachdem wir mit FDisk schon ein bisschen was vorbereitet haben und festgestellt haben, dass man Gentoo leichter installieren kann als das neueste Fedora, gucken wir jetzt mal rein, was wir für Compiler-Optionen brauchen, damit wir unser Gentoo installieren können. CPU-Info unter dem Proc-Verzeichnis ist immer eine gute Quelle, da sehen wir zum Beispiel AES und viele andere weitere CPU-Flex, die uns helfen, unsere CPU oder eben die entsprechende Option dafür zu identifizieren. Und für einen Core i5 braucht man dann natürlich nicht so eine allgemeingültige Option wie sondern eher sowas wie CORE-AVX-I. Minus minus wir wissen, dass äh, die CPU vier Kerne hat. Es gibt so eine goldene Regel, dass man immer ein Thread mehr nimmt für die Make-Option, also geben wir dort J5 an. Gentoo kommt natürlich nicht von irgendwo her sogenannte Spiegelserver, wie fast bei allen Distributionen und wir bedienen uns vom Spiegelserver von der FU Berlin, das ist quasi um die Ecke, genau gesagt vom Informatikinstitut FU Berlin. Ja, dann können wir die make.conf von Portage abspeichern und uns endlich in das neu installierte Gentoo oder den Anfang der Installation von Gentoo reinbewegen, kopieren uns vorher noch die resolve.conf, wo unser Namensserver äh, drin steht, in unser Gentoo hinein, um auch keine symbolischen Links zu kopieren, kann man mit der Option Groß-L bei Copy sicherstellen, dass der symbolische Link aufgelöst wird. Nun mounten wir noch unser Proc-Dateisystem an die richtige Stelle von unserem Gento-System. Und auch slash-sys verbinden wir mit unserem Gentoo und natürlich auch dev. Weil wir haben ja denselben Kernel, da wird ja jetzt noch kein Kernel von Gentoo gestartet, den haben wir ja noch gar nicht gebaut, also benutzen wir den von dem laufenden Arch-System -Arch und ja, nun können wir... Reinzieher routen mit MNT Gentoo und wir nehmen natürlich die Bash. Den Prompt brauchen wir nicht anpassen, der unterscheidet sich schon, also wissen wir, wo wir sind. Nun können wir mit Source das äh, Tickle Skript laden was so ein bisschen das Grundprofil von Gentoo vorbereitet. Und nun können wir uns auch um Portage kümmern. Portage ist das Paketmanagementsystem von Gentoo. Emerge ist so der zentrale Befehl. Und wir müssen natürlich unser eben eingebundenes Repository natürlich erstmal synken. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Emerge WebR-Sync oder Emerge Sync. Dann können wir uns Neuigkeiten mit e News List angucken. Da interessiert uns jetzt nichts genauer. Dann gucken wir uns mal die Profile an, die zur Verfügung stehen für UseFlex. Aber wir werden die erst später auswählen. Wir wollen nämlich uns jetzt erstmal darum kümmern, dass wir den neuesten GCC bekommen, weil GCC 4.6 ist zwar schon relativ neu, ist auch stabil, aber wenn man ein besonders schnelles System haben will und von bestimmten Neuerungen weiß, dann ist GCC 4.7 keine schlechte Idee und den schalten wir uns jetzt frei über die Keyword-Datei. Somit ist quasi GCC 4.7 freigeschaltet. Dann ist es auch noch ganz hilfreich, die Locales zu setzen. Gerade wenn man Umlaute verwenden will in Deutschen, ist es auch ganz hilfreich, die deutschen Locals freizuschalten. Das ist immer ein gern übersprungener Punkt wahrscheinlich in vielen, vielen How tos Und nun geht's an GCC. GCC und GLIBC werden gebaut. Nun kann man natürlich einen Kaffee trinken gehen, nach unten joggen, spazieren oder nächste Woche wieder an seinen Rechner gehen, je nachdem wie schneller er ist. Dort war auch ein Parameter zu sehen in Emerge, und zwar minus 1. Minus 1 heißt, dass es nicht in die Word-Datei geschrieben wird, sondern es wird so getan, als wäre es implizit installiert worden. Minus a bedeutet da übrigens, dass er vorher nochmal fragt, ob die Änderungen wirklich angewendet werden. Und minus v für mehr Output, wie man hier offensichtlich gerade sehen kann. Nun gibt es GCC-Config, ein Tool, was Gentoo mitliefert, um sich die verfügbaren GCC-Versionen anzuzeigen. Und wir wählen natürlich jetzt äh, die neue aus, GCT472, und laden unser Profil nochmal neu, damit wir den auch jetzt gleich sofort verwenden können in der gleichen Shell. Gucken nochmal, ob das funktioniert hat. Ja, ist vorhanden. Und nun können wir auch mit eMerge minus 1 AV libtools noch ein paar Bibliotheken oder Helferlines für Bibliotheken installieren, was sehr praktisch ist. Auch hier wieder der Parameter minus 1, damit es immer wieder implizit mit installiert wird und abgedatet wird. Das ging relativ schnell, da musste nichts kompiliert werden. Nun können wir den alten GCC 4.6 natürlich wieder deinstallieren. Das geht mit minus C für clean. Bestätigen das mit Ja, dann hat man noch fünf Sekunden Zeit, das nochmal abzubrechen, falls man sich vertan hat. Genau. Nun wählen wir unser Profil aus. Und da ich vorhabe, einen GNOME zu installieren, GNOME Desktop, wähle ich auch das vierte Profil aus. Nun es dem System nochmal an den Kragen. Wir haben ja eben GCC 4.7 installiert und ich möchte natürlich auch die Vorteile von Code nutzen, der mit GCC 4.7 kompiliert wurde, also baue ich das gesamte System nochmal neu. Nun habe ich aber eine Option vergessen, Minus E. Minus E bedeutet, dass er alle Abhängigkeiten, auch wenn sie schon kompiliert worden sind, nochmal neu baut. Und schon habe ich auch eine viel größere Anzahl von Paketen, die neu gebaut werden müssen, bestätige das. Ja, und wer vorher eine Woche lang was anderes gemacht hat, der wird wahrscheinlich jetzt mehrere Wochen äh, was anderes tun müssen, wenn der Rechner so langsam ist. Ansonsten ist das bei einem heutigen modernen Rechner in circa ein bis zwei Stunden erledigt. Hier natürlich ein Zeitraffer drauf. Ja. Und weil das so lange dauert, normalerweise müsst ihr jetzt auch eine Woche warten, bis wir dann zum Kernel kommen. Also bis zum nächsten Mal.